Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Buchrezension, Sprossenzucht leicht gemacht von Silke Leopold. Ganz am Anfang, ich kenne Silke nun schon seit ungefähr 2 Jahren und sie ist eine wirkliche Freundin geworden. Weil sie ein Mensch ist der das Herz am rechten Fleck hat, der die Menschen zur Rohkost inspiriert und mir auch persönlich schon oft geholfen hat. Ich würde niemals eine öffentlich vernichtende Kritik ihres Werkes zum Besten geben, deswegen seht dieses Video eher als eine Empfehlung als eine neutrale Rezension. Ähm ja, aber ich hätte das Buch nicht vorgestellt wenn ich es nicht wirklich als Bereicherung sehen würde. Das wollte ich auch vorher nur nochmal explizit gesagt haben, dass ich durchaus persönlich involviert bin aufgrund meiner Sympathie zu Silke, aber wenn das Buch scheiße gewesen wäre, sorry Silke dann hätte ich es auch nicht vorgestellt. Und der ein oder andere YouTuber ähm, weiß das auch, der mir mich gefragt hat ob ich sein Buch vorstelle und ähm, aus dem Grund, dass ich nicht von dem Buch überzeugt bin. Es muss nicht scheiße gewesen sein, aber weil ich nicht überzeugt bin, entweder vom Preis oder vom Preis-Leistungsverhältnis, äh, ja, habe ich auch schon drei Bücher nicht vorgestellt, weil ja, ich kann nur das vorstellen oder das empfehlen. Vorstellen kann ich alles. Bloß dann, äh, dann stelle ich halt ehrlich vor, wie die letzte Woche diese Einstandbewertung, ne? Das sind Unternehmen, die an mich rankommen, Buchrezensieren, ja, ich rezensiere und dann bin ich natürlich auch knallhart. Aber wenn ich persönlich involviert bin, dann muss ich, bin ich ehrlich genug, um zu sagen, ähm, da sage ich, Pass auf, wenn es gut ist, stelle ich es vor, wenn es schlecht ist, stelle ich nicht vor. Aber ich stelle es nicht vor und sage, es ist gut, wenn es scheiße ist. Also, das nur mal vorneweg. Ähm, ja, also wie gesagt, Silke als Mensch schätze ich... Unglaublich und äh entsprechend befangen äh, ja, bin ich auch, das nur mal vorweg, dass ich das richtig einordnen kann, ne? Also Sprossenzucht leicht gemacht, da sind 230 Seiten prall gefüllt mit allem Wissenswerten zum Thema Sprossen und Gräser. Und äh, das alles das ist keine Übertreibung. Ich blende Euch mal das Inhaltsverzeichnis ein und da erkennt ihr äh, was da einer unglaublichen Fülle an Informationen geboten wird. Silke beginnt ihr Buch mit der Rohkost als solches. Welche von ihr nach wie vor sehr undogmatisch gesehen wird und sicher auch deshalb dazu geführt hat, dass sie die Rohkosternährung für sich selbst schon seit vielen Jahren ja, quasi zu 100% angenommen hat. Viele Autoren in der Rohkostszene sind sehr dogmatisch, an der Stelle sei auch mal der Angelika Fischer zu nennen, deren Buch diese Rohkostbibel oder wie das hieß habe ich ja schon mal rezensiert ja, auch nicht unbedingt meinen Anklang gefunden hat, obwohl es auch gute Sachen gab. Aber vor allem war sie sehr dogmatisch und das mag ich überhaupt nicht. Und Silke ist eben sehr undogmatisch in ihrer Rohkost ähm, und auch entsprechend in dem Buch. Und das finde ich halt wirklich ja, einfach so erwähnenswert und auch so toll und vor allem auch so wichtig. Da habe ich ja ein tausende Video dazu gemacht, äh, dass man die Rohkost langsam angehen sollte und wirklich mit Freude. Und das ist halt bei Silke auch. Sie sieht die Rohkost mit Freude und äh, sie geht die Rohkost entspannt an äh, ja, und eben nicht wie zum Beispiel eine Angelika Fischer. Ähm ja, die allerdings auch von Krankheit geprägt quasi gezwungen war, die Rohkost anzunehmen. Und das ist ja bei den meisten so. Sie nehmen die Rohkost erst an, wenn sie Diabetes haben. Sie nehmen die Rohkost an, wenn sie Krankheiten haben. Krebs, multiple Sklerose. Als quasi letzten Anker. Und es äh, ist auch nicht immer so, dass die Rohkost dann äh, zum gewünschten Ergebnis führt. Ne? Nicht jeder Krebs kann durch Rohkost geil werden. Also das auch mal dazu gesagt. Ähm, und deswegen ist es gut anzufangen, wenn man noch gesund ist mit der Rohkost, um dann wirklich die Gesundheit zu erhalten. Ne? Auch das mal so als, äh, ja, als Information, dass die Silke da äh, in dem ersten Kapitel auch darauf Bezug nimmt, auf die Rohkost als solches. Und äh, dass es bei ihr aus Lebenslust äh, entsteht und nicht aus Zwang und Regelwut. Nachdem dann auf den ersten ungefähr 60 Seiten, äh, ja, dann... Informationen über, über Sprossen, über Gräser, also allgemeine Wassergerätschaften, Chlorophyll, Enzyme, Licht und Dunkelkeime und so weiter zu so finden sind. Also es geht so bis Seite 60 ungefähr. Wir haben ab Seite 60 35 verschiedene Sprossen und Gräser individuell vorgestellt. Und zwar nicht einfach nur allgemeines Blabla, sondern konkrete Fakten. Das bedeutet, welche Mikronährstoffe sind enthalten? Ähm, wie ist die daraus resultierende Wirkung, die gesundheitliche Wirkung für den Körper? Welches Keimgerät? Ist die beste Alternative für diesen kleinen, äh, für diese Sprosse oder für diesen, wie heißt eigentlich, die kleine Kuller? Ja, für die Kuller. Welches ist die beste für diese kleine Kuller? Silvi, ich strafe mich ab. Was der korrekte Begriff ist, weiß ich nicht. Der Sämling, den Samen. Samen ist gut, ja. Wie lange sollte man keimen? Wie lange sollte man vorher einweichen? Wie sollte man einweichen? Bei welcher Temperatur? Wie oft sollte man wässern? Und ob der eventuelle Übergang zu, zu Grünkraut gewünscht ist oder nicht? Und wenn ja, wie das im jeweiligen Fall funktioniert? Auf jeden Fall total viele Informationen. Dazu bei fast allen Sprossen eigene Bilder, wie die Sprossen quasi vorher und wie sie danach auszusehen haben. Am Ende des Kapitels gibt es dann noch eine Tabelle zum, zum Ausdrucken oder als Kurzreferenz für, fürs iPad. Das kurz nachgucken kann, die man quasi dann immer griffbereit hat. Also wie gesagt, ich habe es ausgedruckt und habe es bei mir in der Küche hängen. Und da sind, halt, sind alle 35 drauf. Und dann ja, kann man halt auf dem ersten Blick, da hat man alle kurzen Informationen. Und wenn man dann mehr will, kann man ja im Buch nochmal nachlesen. Einfach perfekt. Dasselbe dann eben auch mit Gräsern, Nüssen, Samen und Körnern, was da alles noch gibt. Das nicht ganz so ausführlich, aber halt auch mehr als man eigentlich wissen will. Also ich mir war es vor allem die Sprossen waren mir wichtig. Äh, ja, sie äh, geht danach, nachdem sie alles vorgestellt hat, auch äh, darauf ein, wie Fehler entstehen können und wie die diese Fehler vermieden werden können. Alleine bis hierher, also das, das war das, was ich erwartet habe. Das war das Sprossenbuch, eine absolute Kaufempfehlung und so äh, komprimiert und so zusammengefasst, da findet man diese Informationen für diese 35 Sprossen. Nirgendwo im Internet. Ich selber habe schon nach Übersichten im Internet gesucht und, und auch entsprechend ausgedrückt bezüglich verschiedener Sprossenarten und Informationen. Aber das sind immer nur weiß nicht, so, äh, 10, 15 ausgewählte Sachen. Und dann gibt es mal die Information, das. Aber hier hast du wirklich in einer Hand alles. Also 35. Also natürlich auch nicht alles, aber ist schon wahnsinnig viel. Und äh, das Buch ist an der Stelle sozusagen schon wirklich einzigartig. Und jeden Euro wert. Zum Preis kommen wir dann später noch. Aber es geht. Auch noch inhaltlich weiter, denn nun kommen, nachdem das Buch eigentlich für mich schon beendet war, auf knapp 100 Seiten richtig viele geile Rezepte mit Sprossen. Denn nur die wenigsten werden einfach nur die Sprossen keimen und dann essen, sondern sie wollen sie auch irgendwie in Mahlzeiten integrieren wollen. Und ja da kommt echt ein Haufen unterschiedlicher Rezepte zusammen und ja, weil die Silke einfach so mega sympathisch ist, haben viele bekannte Youtuber und Blogger unter anderem War Future, Vegan Feeling, einfach nur anfangen, Happy Detox, Elo und Auna äh, ja, genauso ihre Rezepte zur Verfügung gestellt wie Rohkostrestaurants und Freunde äh, ja, die sie dann auch in diesem ersten Teil der Rezepte aufführen. Unter anderem ist da ein richtig, richtig geiler nackthafer Tomatensalat dabei. vom Den müssen so machen. Ja, also ich habe natürlich auch was da bereit, bereitgestellt. Und äh, ja, das ist der Salat, den ich häufig mal zum Rockkostpotlack mitbringe. Und ja, der Großteil der Rezepte, äh, der dann sozusagen dann folgt, ist aber von äh, Silke persönlich. Und summa summarum sind das über 80 Rezepte. fein sauber aufgeschrieben, mit Schritt für Schritt Anleitung und mit Bild. War unter uns das Buch. War schon nur mit den Sprosseninformationen sein Geld mehr als wert. Der Preis beträgt nämlich nur 17 Euro. Und wenn Silke auch nur eine Spur des Erfolgshungers und des Geldstrebens wie andere Blogger hätten, dann hätte sie aus diesem Buch zwei Bücher gemacht. Weil das Rezeptebuch ist locker, dasselbe nochmal wert. Das Feedback der Käufer ist auch durchweg. Mensch, Silke, warum hast du das Buch nur so billig gemacht? Und das ist jetzt kein irgendwie abgetroschener Slogan, das ist direktes Feedback, das ist wirkliches Feedback der Menschen, weil sie eben auch Silke als Mensch sehen mit ihren Videos. Das, das Buch ist wirklich viel mehr wert gemessen am aktuellen Preis. Aber genau deshalb ist Silke und, äh, ja, so, wie sie ist. Und genau deshalb verstehen wir uns auch so gut. Wir sind auf einer Wellenlänge, was das angeht. Und lieber etwas zu preiswert anbieten, als mit Dollarzeichen im Auge durch die Decke starten und so weiter. Silke ist genau wie das Buch, ehrlich und authentisch. Es gab in meinen Rezension noch kein Buch, was ein so derart unverschämt günstiges Preis-Leistungsverhältnis hatte. Ich finde es einfach überragend und kann nur wirklich eine absolute Kaufempfehlung 5 Sterne und 10 Elefanten oder was auch immer dafür aussprechen und äh, das tue ich als Rezensent eben genauso gerne wie auch als Freund. Und wenn Euch das Geld zu wenig ist, dann könnt ihr natürlich trotzdem noch per Patreon oder, oder, oder per Paypal genau wie ihr mich unterstützt ebenso auch unterstützen und so sollte auch die Zukunft aussehen. Freiwilligkeit gerne geben und keine überteuerten Produkte nur weil man es kann und ähm, ja, sich selbst bereichern will. Sowas fällt einem über kurz oder lang eh wieder auf die Füße. Geld als Tauschmittel ist wichtig, aber man sollte es nicht überpriorisieren und sein Leben darauf aufbauen. Baut dein Leben auf einer gesunden Ernährung auf, auf einen hohen Anteil der Rohkost und dann würde dieses Buch massiv helfen. Ach, ich bin ein Meister der guten Übergänge. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Das bleibt euch überlassen. Euer Christian, tschüss.